München, Florian Silbereisen, 40, feierte erst vor kurzem die große Schlagerstrandparty. schon ist die nächste große TV-Show geplant. Die Schlager-Challenge, 2021, geht schon Anfang September über die Bühne. Viel ist noch nicht über die Schlager-Sternchen-Sause bekannt. Ort und Infos zum Kartenvorverkauf werden vom Sender noch streng geheim gehalten. Doch immerhin wurden nun die ersten Gäste enthüllt extratipp.com Sternchen berichtet. Florian Silbereisen holt Schlager-Challenge 2021 im September nach. Seit kurzem ist es offiziell. Florian Silbereisen, alle Informationen über den TV-Moderator Sternchen, holt die Schlager-Challenge 2021 im September nach. Die TV-Show, die eigentlich für den 5. Juni geplant war musste kurzfristig absagt werden. Ausnahmsweise mal nicht wegen Corona, sondern wegen seines Managers Michael Jürgens. Dieser verkündete, dass aus persönlichen Gründen keine Live-Show stattfinden wird. Stattdessen lief damals der enttäuschende Schlager-Countdown. Mit einem Mix aus alten Zusammenschnitten und Archivbildern wollte Florian Silbereisen damals zeigen, was vielleicht schon bald wieder möglich ist. Allerdings hatten seine Fans damals sogar keinen Bock auf die Best-of-Show, das sind die größten Schlagershows im deutschen Fernseh-Sternchen. Nun wird die heiß ersehnte Schlager-Challenge 2021, wie versprochen, nachgeholt, und das bereits am 4. September 2021. Wie man es von den großen Silbereisen-Produktionen, die beliebtesten Schlagermoderatoren aller Zeiten Sternchen, kennt, geizt der Sender im Vorfeld mit seinen Informationen. Erste offizielle Ankündigungen gibt es bisher noch nicht und auch der Drehort von Florian Silbereisens nächster Sendung ist noch unbekannt. Doch nun sind die ersten Gäste für die Schlager-Challenge durchgesickert. Und was soll man sagen, bei Florian Silbereisen stehen mal wieder die üblichen Verdächtigen auf der Bühne. Schlager-Challenge 2021 mit Florian Silbereisen Erste Gäste enthüllt Laut ARD-Programm läuft die mit Spannung erwartete Schlager-Challenge 2021 bis 23.30 Uhr, da gibt es also reichlich Zeit für viele tolle Auftritte. Auch diesmal darf natürlich vorab freudig darüber spekuliert werden, wer bei Florian Silbereisens mitfeiern darf. Doch ganz nach dem Motto, never change a winning team, lädt Flori wohl auch am 4. September seine für ihn typischen Gäste ein. Andreas Gabalier, 36, alle Informationen über den Schlagersänger, könnte auch mit von der Partie sein. Immerhin sollte er wie Haut Carpendale eigentlich schon auf der Bühne der Schlagerstrandpartie stehen, wurde aber kurzfristig wieder gestrichen. Auch eine wahrscheinliche Kandidatin könnte Kerstin Ott-Sternchen, 39, sein. Die Schlagersängerin veröffentlicht am 10. September 2021 ihr viertes Album, Nachts sind alle Katzen grau. Bei der Schlager-Challenge könnte Sie also kräftig die Werbetrommel rühren. Kostenlosen Schlager-Newsletter abonnieren und die besten Stories als erster lesen. Schlager-Newsletter, erfahren Sie alles über Silbereisen, Fischer und Co. Unser brandneuer Schlager-Newsletter versorgt Sie immer mit topaktuellen News aus der Branche, jeden Dienstag und Donnerstag. Melden Sie sich hier Sternchen an. sternchen ist ein Angebot von Ippen. Media Florian S.I.L.B.E.R.E.I.S.E.N., in den aktuellen Charts keine Chance gegen ein Ronny-Album aus 2018 0. Florian S.I.L.B.E.R.E.I.S.E.N., früher Impulsgeber bei den Charts, heute glänzt nur Ross Anthony, das ist schon eine Überraschung. Es gab Zeiten, als nach einer S.I.L.B.E.R.E.I.S.E.N. Show die Charts klar von den Stars der Show dominiert wurden. Das ist nach der letzten Show, „Schlagerstrandparty“ nicht der Fall. Nur wenige Acts der Show haben es in die offiziellen Albumcharts geschafft. Nur fünf Stars der Show in den Top-20 der Schlagerchats. Und die Prinzen haben sich etwas in den Album Top-100 verbessert. Das ist absolut bemerkenswert, nur diese fünf bzw. sechs Acts haben es in die Charts geschafft. Selbst Andrea Berg schaffte keinen Wiedereinstieg. Spannend ist. Wer aber sehr wohl gute Platzierungen so ganz ohne Florian S.I.L.B.E.R.E.I.S.E.N. erreichen konnte. Thomas Anders und Florian. Keine Chance gegen Ronnie. In der Tat ein schöner Erfolg. Nachdem, das Album, von Thomas Anders und Florian S.I.L.B.E.R.E.I.S.E.N. Ende Mai letztmals in den Charts gesichtet wurde, ist es fulminant aufgrund der Schlagerstrandpartie wieder in die Top-30 zurückgekehrt. Man muss aber auch sagen, dass der vor fast genau zehn Jahren verstorbene Sänger Ronny die Nase so ganz ohne Promotion die Nase vorne hatte. Sein 2018 erschienenes Album Platin hat es auf Platz zwei der Schlagercharts geschafft und sich damit noch vor, das Album schieben konnte, Wahnsinn. SCHLAGERPILOTEN auf Augenhöhe mit Florian S. -i -l -b -e -r -e -i -s nur dicht hinter Thomas Anders und Florian S.I.L.B.E.R.E.I.S.E.N. finden sich die S.C.H.L.A.G.E.R.P.I.L.O.T.E.N. Die konsequent nicht zu den, festen, eingeladen werden, ganz ohne den Superstar schaffen sie es lässig auch so in die Top 30 mit ihrem, Blue Hawaii, Album, Respekt. Francine Jordi, auch ohne Florian in den Charts. Zum ersten Mal in ihrer Karriere überhaupt hat es Francine Jordi in die deutschen Albumcharts geschafft. Damit nicht genug. Es ging sogar in die Top minus 40 für die sympathische Schweizerin, die im Interview mit den Schlagerprofis noch nicht genau wusste. Ob sie bei der Schlager-Love-Story dabei wäre, leider hat es nicht geklappt. Aber auch sie schafft es auch so, auch hier können wir nur gratulieren. Brenner erneut in den Top minus 75. Nachdem sie mit eigenem Songmaterial dank Florian S.I.L.B.E.R.E.I.S.E.N.s Hilfe sogar die Top minus 30 stürmen konnten haben es Brenner immerhin mit ihrem »Rockschlager«-Konzept in die Top-75 geschafft. Einerseits ein schöner Erfolg, andererseits hätte man vielleicht einen noch besseren Charteinstieg erhofft. Dennoch ist die Platzierung direkt hinter Helene Fischers Album aller Ehren wert.